Und wir kommen jetzt hier raus. Ich kann dir die Koordinaten von unserer Mitte sagen. 33, 18, 17, 30. Äh, ja. Nicht weit von da haben wir uns runtergegraben. Das heißt, so ein bisschen müssen wir in die Richtung laufen. Nach... Äh Südosten. Wo bist du? Warte, ich stecke hier noch ein bisschen fest. Bist du in ein Spinnnetz getreten? Ich stell dich auch einfach drauf. So, hier. Ungefähr hier lang. Dann hier rum. Oh, hier, hier sind wir bestimmt nicht lang gelaufen, weil hier ist Eisen an der Decke. Hier geht's auch nicht weiter. Wurde dich mal hier so nach rechts. Wieso? Kannst du durch die Wand gucken oder was ist da? Hast du keine Karte? Ich hab die weit rausgesohnt. Komm mal hier, mir hinterher. Jo. Du kennst dich hier fast genauso gut aus wie in Rheinweg. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Hier. Und dann glaube ich, ich erinnere mich irgendwie den Wasserfall entlang, oder so? Mm -mm. Hier lang glaube ich nicht. Nimmst du das Kopperohr hier noch mit? Wo? Ich sehe keinen Kopperohr. Ach da. Du stehst ja nicht daneben. So, wo bist du jetzt hingegangen? Da! Hm, ich bin hier runtergefallen Ich habe gleich... Einen Bärenhunger! Okay, hier sind wir auf jeden Fall nicht lang gegangen. Dann wahrscheinlich hier. Hier unten. Das haben wir einfach schlecht geplant, ne? Es fehlt der Wegpunkt. Ohne Spitzhacke hier ist ein bisschen los. Du hast keine mehr? Nein Schade Und mit Hunger ist es auch doof Wieso willst du zu mir? Weil ich den Weg verloren habe Ja, das ist schon besser, oder? Ja, ja Wie komme ich da jetzt auf? Genau, hier ist eine Fackel Oh, ich platziere das ist so blöd. Hier ist eine Fackel an der Wand. Die kam auch von uns. Hier ist das Spinnnetz und hier ist das Uranteil. Und da habe ich auch eine Fackel. Nee, da habe ich, doch, da habe ich eine Fackel dran platziert. Wo bist du? Ich laufe hier hoch. Ach so. Und mein, also, Magen, mein Magen lässt mich hüpfen wie ein Flummi. Während ich versuche hier die Höhle hoch zu raus. Ein halbes Leben habe ich noch. Also einmal irgendwo runterstürzen und ich lebe nicht mehr. Wie bist du da so schnell hingekommen? Alter! Skill. Skill, skill, skill. Und es leckt übelst. Also ich hab dich gesehen, aber... Soll ich mal hier versuchen, einen äh, Präzisionssprung auf den Stein da vorne? Tu das. Du weißt, du kannst nicht doppelspringen. springen. Ne? Was? Du kannst keine langen Sprünge machen mit Sprint. Doch, kann man, aber dafür darf man nicht hungrig sein. Ja, deshalb kannst du es momentan nicht. So, ich bin da. Gerade ein paar Karotten. Und jetzt geht's mir gleich besser. So, und jetzt traue ich mich auch ein bisschen weiter zu klettern. Das war ein Abenteuer gerade. <lacht> Na gut, du kannst ohne Sprint trotzdem immer noch zwei Blöcke weit springen. Soll ich die Kiste jetzt voll machen? Ja. Und am besten noch eine Kiste machen. Hast du noch eine Kiste? Wie? Ich hab nur geguckt, ob du noch eine Kiste gemacht hast. Gut. Dann würde ich sagen. Wenden wir hier die Aufnahme für jetzt, ne? Ja, wir haben jetzt etwas über eine Stunde aufgenommen. Das passt doch. Gut. Dann, Dann würde ich Jo, das was? Ich überlasse dir das Schlusswort Das Schlusswort nach einer einstündigen Folge oder wie wollen wir das machen? Mhm. Die erste Folge ist eine Stunde lang Nein, die wird unterteilt Dann brauchen wir aber für jede Unterteilung ein äh, Herzlich Willkommen und ein Schlusswort Aber das können wir ja später noch aufnehmen ne? Richtig Ja, dann holen wir das nach Was hältst du davon? Yeah. <lacht> Würde ich sagen, guckst du noch einmal schön in den Himmel und genießt den Mondeschein und dann beenden wir die Aufnahme.